und ähm, Ola, neun Jahre an der Kette und wird dann von Tierschützern befreit. Der Typ ist übrigens drei Tage später, das ist kein Scherz, verstorben. Der ist verstorben. Das war so ein, so ein Animal Hoarder, der hat auch noch ein paar Hunde irgendwo in so Vers, Verschlägen drin. Die haben ja da keinen Bezug zu. Die sind ja nicht äh, äh, empathisch. Ne? Die haben das nicht. So, die haben, haben das einfach nicht. Und dann kommt die in so eine Aufwandstation in so ein Tierheim und dann wird die gesund gepflegt, weil die hat die Augen verblitzt verbrannt, weil die zu lange in der Sonne gesessen hat. Das ist das Problem. Die hatte zu wenig Schatten und jetzt hat die die ganze Zeit das Sonnenlicht in den Augen gehabt. Und die warte kaum noch Fell und so, und ich hatte auch ganz, ganz schlimme Bilder von ihr gesehen. Und dann ist die an, Ich fand die so hässlich, dass ich sie schön kenne, dass man das Mund so seht, so oh, ist, die, oh, ist, die, oh, ist die hässlich süß, ist die, süß. Die ist so hässlich süß. Und sie sagt, sie sind, gesagt, sie sind ja. wie so ein Frettchen. Ja, ja. die hat so irgendwie was von einem Marderhund. Ja, also, ja. ne? Aber ich, also ich, ich oute mich jetzt, ich stehe auf, auf, auf nicht reinrassige und auf so Hunde, wo du denkst, oi, oh, puh, der ist auch oh, so schön. Ja. Ne? So Assis, so, so wirklich so richtige das. Promenaden. Drecksköter, da stehe ich total drauf. Ich liebe solche Hunde. Auch im Urlaub, wenn ich sie sehe, da gehe ich so vorbei und denke ich so, okay, das gehört zu jemandem, die auch nicht ganz Ich mag solche Hunde und deshalb finde ich die so toll, weil die so, die ist so eigenau. Und dann kommt die zu mir ins Revier und legt sich innerhalb von drei, vier Tagen ein und ist der normalste Hund der Welt. Das ist der Mann. Nach neun Jahren, oder? Warten. Da denke ich auch, wisst ihr, wie oft ich da sitze und, und die beobachte und dann weine ich. Ich weine, weil ich, weil ich neun Jahre, nicht neun Tage, auch keine neun Monate, neun Jahre ihres Lebens, sitzt die, hat die da in der Kette gelegen. Und dieses Heulen, was die immer macht, die ist, ich glaube, das hat die gemacht. Wenn der Eintümer nach Hause gekommen ist oder so, dann hat die den Versuch zu begrüßen, mhm. weil die wollte ja Kontakt haben. Die hat am Anfang immer, wenn ich so hingehe, bin, hat die sich so weg, sofort so weggeduckt. Das haben übrigens viele Hunde, die äh, man aus dem Süden bekommt. Und Ola ist das beste Beispiel. Äh, Ömi. Die, die war der Hammer. Ömi mhm. war der absolute Hammer. Ne? als Matthias zu mir sagt, als wir da richtig Reihen gegangen sind, und ich gucke da nur rüber und sehe diese Bernstein-Augen, ich sage zu so, Matthias, und ich war sowieso so fertig von diesen 7.000 Hunden, diese ganze Zeit, diese Geräuschkulisse und dieser Geruch und diese Panik und diese Angst, und ich gucke so rüber und sehe nur diese Augen, und sage zu so, Matthias, was ist das für ein Hund, der da so sitzt, so ganz still? Ja, ja, so und so und so, ich sag, wie lange ist die schon hier? Und er so... Sieben Jahre, ich sage, sieben Jahre, Sag ich, sage, warum, ja, die will keiner, ist schwarz. Und dann hatte die diese Augen, und in den viele Leute Angst. Und dann sage ich, was hat die da auf der Stirn? Und dann hatte die ein Dreieck eingebrannt, von diesen, aber ah, wir sind unter uns, von diesen Hinterwäldern, von diesen minderbemittelten Menschen, sorry also da fällt mir nichts mehr ein mitten in europa im 21 jahrhundert da knallen die denen irgendwelche dreiecke brennen die denen auf dich zwischen die augen um die bösen geister von Haus fernzuhalten. die sind im mittelalter stehen die sind im mittelalter stehen ich war, ich war so schockiert dann habe ich zu matthias folter hol, hol die raus hol die raus sieben jahre ist die schon wieder wie alt ist die ja? Weiß ich, 11, 12 raus ins revier eingezogen Best Dog forever. Und ihr hat kein einziges Mal in die Bude gekackt, gebinkelt, nichts. Die war einfach nur da, lag sehr oft im Flur und hat nur gesagt, ich komme jetzt erstmal ein Jahr an. Ich will meine Ruhe haben, ich brauche kein besonderes Körbchen, ich brauche keine riesigen Spaziergänge, ich brauche auch nicht die tausenden Streicheleinheiten. Und ich bin eh so ein Freund, kann ich euch auch sagen, ich lasse Hunde, wenn die zu mir kommen. Ich lasse die ankommen. Die mache ich mache ja auch. Ich bin auch kein, wirklich kein Freund davon, dass ich die ganze Zeit so rumlaufen. und so, ist alles gut? Und der Hund so, hoch. Ist bei dir alles gut? Viele <lacht> ne? meins dann zu gut. Ne? So, dieses, so, so Glocke drüber. Musst du was? Nee, ich bin nicht. drüber. Halt Guck, komm, nimm da Wasser drauf. <lacht> Stell dich dir an ja, so, ne, so. Und dann noch mal hinterherlaufen und noch mal. Ich habe ja da Verständnis, das ist ja Liebe. Ne? Ja. Kann ich kann ja niemandem verbieten, zu lieben. Hallo. Hallo. <lacht> Herzlich willkommen. Und trotzdem versuche ich immer so ein Stück weit den Hunden so den Raum zu geben den sie so brauchen, um anzukommen. Weil viele sind so traumatisiert, dass die, wenn man die ein paar Tage in Ruhe lässt, es meistens besser, als wenn man sie zu sehr bombardiert mit Liebe. Das ist so meine Erfahrung, die ich in den letzten 30, 35 Jahren gemacht habe.